Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPEEO, der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute mal wieder ein freshes Video am Start hier vom Boss, von eurem Boss, ja. Und zwar eine neue, ja wie soll ich sagen, neue Video von Wie macht man Sluts klar? Ganz easy, meine Freunde. Und zwar wieder hier Zuschauerfrage, dies, das, alles, nothing special. Also für mich das zu beantworten. Obwohl heute ist ein brenzliger Fall dran, sage ich jetzt schon mal. Und zwar blende hier mal ein, meine Freunde. Und zwar vom Kollegen, muss ich erstmal sagen, der Name, ja, auf YouTube ist schon mal Arc-Bro. Da muss man auf jeden Fall dran arbeiten. Also auf YouTube wirst du keine Sluts klar machen können. Ist jetzt zwar natürlich auch nicht so das krasseste Portal, um Sluts klar zu machen, aber trotzdem, man weiß ja nie. Und da kannst du auf jeden Fall schon mal nicht landen mit dem Namen, mein Freund. Und zwar der Crazy Friends 98. Und er fragt, Slatko, wie klärt man Freundinnen von Sluts, die du schon hattest, ohne dass sie das mitbekommen? Dann Hier ist sein Instagram-Name und dass ich halt quasi ein paar Bilder von ihm verwenden kann. Und ja, ist natürlich wirklich ein brenzliger Fall und auch wirklich nicht so einfach zu handeln, meine Freunde. Aber machen wir uns doch erstmal ein Bild von ihm, um das besser hier, ja, beschreiben zu können. Gucken wir mal hier rein. Und zwar, ja, erstmal das Bild, würde ich sagen. Und da muss ich sagen, auf diesem Bild, naja, habe ich schon freshere Sachen gesehen. Ja, die Frisur ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ziemlich NS, aber... Der Sweater ist auch nicht so der frischeste, einfach halt ein bisschen unauffällig, mein Kollege. Aber vielleicht ist es ja sogar gut für diesen Fall. Und zwar, sag ich mal, wenn du ja die Freundin von Sluts ballern willst, die, ohne dass sie das mitbekommen, muss man ja quasi unauffällig sein. Also ist es an sich schon mal ein gutes Outfit dafür, Kollege. Aber so als anderer Tipp für die Zukunft, um andere Sluts zu ballern, würde ich vielleicht was anderes wählen. Weil, ja, gibt es auf jeden Fall bessere Alternativen. Und, ja, doch... Gucken wir uns mal direkt das andere Bild an, um das mal ein bisschen besser zu beurteilen können. Also da ist auf jeden Fall der Style schon ein bisschen fresher, muss man sagen. Wenn man das so beurteilen kann, no homo. Und so wird es natürlich klappen, sag ich mal. Auf jeden Fall die Chance, so ist auf jeden Fall höher, sag ich dir. So als kleiner Tipp vom Boss. Und jetzt mal so ein paar Tipps von mir, so ein paar allgemeine Tipps. Ja, ich kann jetzt nicht allzu viel helfen, weil die Frage halt wirklich so gestellt ist, dass da jetzt keine individuellen Tipps gibt, sag ich mal. Außer halt quasi mit der Kleidung. Und das ist halt auch quasi so der Standortfaktor, ja, das Kleidung, das Äußere. Und zwar hat der Boss, ja, ihr wisst ja, ich war früher immer mit Maske unterwegs. Und zwar ist es so ein kleiner Trick von mir, auch wenn ich quasi Freundinnen von Sluts äh, ballern will, die ich schon geballert habe. Und zwar habe ich einen Kollegen, ja, Kollege Freeze. Und zwar ein Kollege von Kollege Freeze ist so Maskenbildner, meine Freunde, ja. Und zwar kann der so, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das von einem Film oder so kennt, diese Masken, die man sich so über den Kopf zieht, diese... Wo aber so echt ausschauen, ja, wie so echte Gesichter. Und zwar habe ich so unter dem ein oder anderen anderen Pseudonym schon eines Latt geballert, ja, quasi auch einmal dieselbe unter zwei verschiedenen Pseudonymen. Ja, Fahrig, ich weiß, lieber zweimal die rechte Hand äh, als, nein hier, lieber die rechte Hand als zweimal dieselbe Frau, aber ja, manchmal geht es nicht anders. Ich schäme mich auch selber ein bisschen dafür, aber was soll man machen? Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp, eine Maske, Kollege, aber nicht so eine NS-Maske mit so einem Totenkopf oder so. Das klappt dann vielleicht bei solchen NS-Gothic-Sluts oder so, aber ich denke mal nicht, dass ihr da interessiert seid, zumindest hoffe ich das. Vor allem ja, hier der Coolman oder Freshman, wie auch immer du hießt. Ich hoffe mal nicht, dass du da interessiert bist, weil sonst wärst du an sich schon ein NS-Typ, aber ja, also eine Maske. Und was dann so ein anderer Tipp, Freundinnen von Sluts, die man schon hatte? Und zwar musst du dann halt bei der Freundin, also die du quasi schon hattest, einen guten Eindruck hinterlassen. Und am besten, ja das ist natürlich nicht so einfach, aber der Boss hat natürlich so seine Spielchen. ja Also ich kenne mich da natürlich ein bisschen aus, bin da natürlich ähm, quasi, äh, wie soll ich sagen, Professor auf dem Gebiet. Und zwar muss man so, ja das ist jetzt wirklich schwer zu beschreiben, aber man muss so eine Art aus... Ähm, Bastard sein und so eine Art aus dem kleinen verletzlichen Jung, ja, weil dann hat die zwar keinen Bock mehr auf dich, aber die tut dir dann quasi auch noch leid und mag dich auch irgendwie noch und auf diesen Punkt wollen wir hier raus, weil dann hat die auch nichts dagegen, wenn du ihre Freundin ballerst oder was natürlich am einfachsten ist, du ballerst einfach so die Freundin und der ist quasi egal, was die andere dann dazu sagt, ja, also quasi, ihr müsst halt so krass sein, dass es dir dann einfach egal ist, ob die dann Stress mit ihrer Freundin hat oder nicht. So mache ich das dann halt zum größten Teil, ja, wenn ich nicht gerade eine fresche Maske am Start habe. Und klappt auch relativ oft, meine Freunde. Also meine Erfolgsquote bei Sluts von Freundinnen, bla bla, ist schon viel zu kompliziert der ganze Sache. Auf jeden Fall kann man das machen, ja. So wie ich das erklärt habe, ist es wirklich ziemlich einfach. Und ja. Wenn ihr auf jeden Fall noch andere solche Fragen habt, schreibt die auf jeden Fall in die Kommentare, am besten auch wie dieser Kollege hier mit seinem Instagram-Account, damit ich das auch wieder ein bisschen individualisieren kann, weil es ist natürlich schon ein bisschen besser, wenn man auch so ein Bild von dem Menschen hat, der das fragt, dann kann man sich auch besser da hineinversetzen, meine Freunde, ja, wie, ähm, wie Menschen in Busse oder Taxis, ja, da setzt man sich ja quasi auch hinein und ja genau, wenn habe jetzt noch ein bisschen Zeit kann ich noch mal ankündigen und zwar könnt ihr mir noch ein paar äh, Gameplays schicken ja, ist jetzt zwar wieder von meinem Kollegen Dark One X on Point, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe aber ich kann auch mal so ab und zu mal andere Gameplays verwenden, hier mit Verlinkung dies, das, alles, nothing special wäre quasi Win-Win-Situation und ja bald kommen auch wieder andere Serien, meine Freunde ja, war mir wir viele gefragt, Boss, wie sieht's aus mit Real-Life-Videos, ja zum Beispiel, jetzt schaltet euch an MPO vs. Die Geisters da hört man schon so ein mysteriöses Rauschen im Background. Wird auf jeden Fall bald kommen, meine Freunde, ja. Musste mich halt erst nach den letzten Fällen so ein bisschen ähm, sammeln, wie Sammelkartenspieler. Aber langsam bin ich wieder auf dem Level, wo ich das auf jeden Fall ähm, durchhalten könnte, würde ich sagen. Und bringe ich auf jeden Fall bald mal wieder. Aber mit einer Sache, Jungs, die wird euch von den Hockern hau hauen, ja, von den Hockern reißen. Und freut euch auf jeden Fall drauf. Ich mich natürlich auch, euch das quasi zu präsentieren zu können, ja. Das ist quasi so ein Mythos hier in unserer, äh, in unserem, wie soll sagen, in unserer Stadt, in unserem Gebiet, wo man so lebt und ist auf jeden Fall krass. Auch mein Kollege hier, Darkwan, also X on Point, hat davor so ein bisschen Schiss, ja, also eigentlich ist er ja echt ein krasser Typ, auch wenn man seine Videos kennt, aber selbst da hat er, äh, wie soll ich sagen, sich mal ähm, in die Wuchse uriniert, sag ich mal, bei dem ähm, Akt. Aber mal gucken, wie der Boss das so durchleben wird. Und wenn ihr das sehen wollt, gebt dem wieder auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und Fragen sowieso in die Kommentare mit Instagram-Link nicht vergessen. Und den Daumen nach oben darf man natürlich auch nicht vergessen. Und ja, ich glaube, gesagt, getan, alles ist fresh. Und weil immer viele fragen, der Beat, ja, der Beat, der ist quasi exclusive, meine Freunde. Den kann ich euch quasi nicht ähm, zur Verfügung stellen, tut mir leid. Und ja, also was heißt exclusive? Aber das ist quasi so ein Markenzeichen von mir und meiner Hood. Und deswegen geht es nicht, tut mir leid. Aber ja, wie gesagt, euer Boss auch noch, der Bitches, no homo. Skurr!